Vicky fragt, nichts Konkretes zu deiner aktuellen Position, aber nach welchen Kriterien hast du deinen ersten Arbeitgeber damals ausgewählt? Tatsächlich auch ähm, viel nach Team. Ja. Ich hatte mhm. äh, bei meinem Arbeitgeber schon mal ein Praktikum gemacht ja, und wusste so ein bisschen äh, an einem anderen Standort, aber hatte eben so ein bisschen den Eindruck, wie die Leute da ticken und hatte das Gefühl, ich mag die. Mhm. Und, äh, kannte dann Berlinerinnen und Berliner, die dort tätig waren, irgendwelche Freunde, die auch wissenschaftliche Mitarbeiter gemacht haben oder äh, junge Anwältinnen und Anwälte waren. Und, ähm, und habe eben gedacht, dass, das könnte was Gutes für mich sein. Und im Grunde ist ja auch der erste Arbeitgeber so ein bisschen die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern äh, in, in die ähm, Kanzleiwelt und äh, sich verschiedene Bereiche auch eben äh, anzuschauen. Hm. Lukas möchte wissen, welche Voraussetzungen sollte ich, ich ergänze mal, bei WIPOC für eine Referendariatsstation mitbringen? Ein erstes Staatsexamen. Das ist gar nicht <lacht> schlecht, ja. Und im Übrigen ähm, irgendwie Interesse an dem Gebiet, ja? mhm. Also äh, sei es für die Fondsstrukturierung oder äh, für den Bereich, den ich mache, mehr das Corporate M&A. Äh, oder für Steuern, das sind unsere drei großen äh, Bereiche. Ähm, ja, ein bisschen Interesse, einfach irgendwie ein bisschen Begeisterung äh, für diese Themen und dann die Lust, das kennenzulernen. Ich weiß, es ist ein Klischee, aber wir müssen da kurz drauf eingehen, weil du hast es auch äh, online äh, über dich selber geschrieben und dazu kamen auch ein zwei Fragen rein, nämlich dieser, äh, diese Analogie Hockey und Teamwork. Ja. ja? Wer hat den Puck? Tatsächlich spiele ich Feldhockey. Da Ach, gibt es, es einen Ball. Das ist ein Ball beim Feldhockey. Okay. Wer hat den Ball? Äh, ja, jeder Mal, wenn es gut läuft. Mhm. Ja. Also nicht so häufig der Torwart, wenn es der eigene zumindest oder die Torwartin, wenn es gut läuft. Und sonst muss man sich den eben über das Spielfeld zuspielen, damit die Person, die vorne gut Tore schießen kann, mhm. ein Tor schießen kann. Gehen wir aber noch einmal von diesen personellen Themen mhm. ein kleines bisschen auf so ein Papierformthema, nämlich Noten. Ja. Sie sind bei uns immer noch sehr, sehr wichtig. Und Benedikt stellt eine entsprechende Frage. Welche konkreten Notenanforderungen stellt ihr an Bewerber, insbesondere dann unterteilt an Praktis, Referendare und Associates? Äh, auch da ist es äh, viel davon abhängig, ähm, ob die Person irgendwie Lust darauf hat, Interesse äh, an dem äh, Gebiet sozusagen zeigt und äh, auch ins Team passt, mhm. ja. Miriam stellt folgende Frage. Ich habe im Praktikum bei einer Due Diligence mitgearbeitet und habe Sorge, dahingehend verbrannt zu werden. Interessiere mich aber eigentlich für M&A. Was tun? Also Due Diligence machen wir auch tatsächlich, also in verschiedenen Konstellationen, also sowohl bei der Finanzierungsrunde, also wenn ein Unternehmen Geld einsammelt, möchte der Investor, wenn wir den Investor beraten, das Unternehmen vielleicht ein bisschen kennenlernen und ein bisschen gucken, ob da irgendwelche Risiken drin liegen. Ähnlich natürlich auch bei M&A, das, das kennt die Miriam sozusagen, wenn man ein Unternehmen kauft. Das heißt, ganz ohne Due Diligence wird es nicht gehen. Ich finde die Due Diligence aber tatsächlich auch interessant und spannend, ja, weil man so ein Unternehmen kennenlernt. Äh, ähm, Gerade in der VC-Runde, also wenn man in der Finanzierungsrunde, ähm, bringt man ja Partner zusammen, die weiterhin dann zusammenarbeiten, der Investor und, die, und mhm. die Gesellschaft. Da kann man also sozusagen Probleme, die man erkennt, dann auch lösen, ja, mit mhm. den, eben gemeinsam. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, ein ganz spannender Bereich, der aber natürlich mit zunehmender Seniorität auch weniger wird. Wie sieht denn das Bewerbungsverfahren bei euch aus? Ähm, habt ihr das strukturiert? Äh, wie muss man sich das vorstellen? Du hast schon mal angedeutet, du bist mit deinem Team dort, machst ja. das also wahrscheinlich nicht alleine. Genau, also ich glaube, dass wenn man eigentlich so arbeitet wie wir bei YPOC, ja, das heißt an komplexen Transaktionen, dann ist das immer Teamarbeit. Mhm. Das steht für mich im, im Auswahlverfahren, im Bewerbungsverfahren auch, ähm, im zentralen Mittelpunkt. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass die Bewerberin oder der Bewerber das gesamte Team kennenlernt. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur irgendwie die Partner und die, die Associates, sondern zum Beispiel auch unsere Assistenz oder auch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die meistens schon länger bei uns sind, weil sie irgendwie nebenher promovieren und dann ja. auch mal ein, zwei Jahre da sind. Das heißt, man lernt immer das gesamte Team kennen und auch nicht nur in einem Termin. Ja, ähm, sondern es gibt immer, immer verschiedene Termine, bei denen man sich trifft. Man geht im besten Fall auch mal miteinander essen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Zeit hat. Ich glaube, am Anfang steht immer der Klassiker. Man reicht ein Anschreiben ein mit einem Lebenslauf. Das wird dann von unserer hr abteilung ausgewertet und wird dann irgendwann ähm, an die Partner geschickt. Und die Partnerin, ich zirkuliere das dann in mein Team mhm. und sage, was haltet ihr davon? Wir sprechen einmal kurz drüber bei einem unserer Judo Fixes und dann folgt meistens sehr schnell eine Einladung. Mhm. Warum bist du eigentlich in einer kleineren Kanzlei tätig? Wir kennen uns aus IMR Folge 4948 rum, müsste mhm. ich mal genau nachschlagen. Ähm, da warst du noch in einer etwas größeren Einheit. Mhm. Wie kam es? Ja, ähm, ich habe das, was ich jetzt mache, in der größeren Einheit auch schon gemacht. Und es hat mich dann einfach gereizt, in eine Spezialisierung zu gehen. Wir mhm. sind äh, bei Bodenheimer extrem spezialisiert auf Disputes und Arbitration. Ich habe noch viel mehr Ansprechpartner auf der gleichen Ebene, Peers mit viel mehr Erfahrung in diesem Bereich, mit denen ich mich austauschen kann. Ich habe also das Gefühl, weil ich meine Nische gefunden habe, kann ich, wenn ich in eine Kanzlei gehe, wo andere Leute in dieser Nische arbeiten, mich viel besser und weiter entwickeln als wenn ich das als der Nischenvertreter in einer größeren Einheit mache. Ja? Mhm. Selbst wenn es dann da noch ein, zwei andere Leute machen würden oder werden, ähm, habe ich hier in der spezialisierten Einheit einfach viel mehr Ansprechpartner und, und kann besser wachsen. Mhm. Niklas fragt, macht das einen Unterschied, ob ich meinen LLM in Deutschland oder dem englischsprachigen Ausland erworben habe? Und das möchte ich ja gerne von dir wissen. Mhm. Also wenn ich einen Bewerber sehe, der einen LLM in Deutschland gemacht hat, dann erwarte ich, dass das ein Studiengang war, der eine aufbauende Spezialisierung vermittelt hat. Wenn ich jemanden mit einem LLM aus dem Ausland äh, äh, am Bewerbungstisch sitzen habe, dann erwarte ich, und das ist dann in der Regel auch so, dass da Sprachkenntnisse mitgebracht werden. Mhm. Ähm, und dass da jemand so ein Projekt, der Auslandsaufenthalt ist ja schon ein ganz schönes Projekt, das man angehen kann, so ein Projekt absolviert hat und auch ähm, hinter sich gebracht hat und so ein Projekt führen kann. Das soll jetzt überhaupt nicht werten, aber es sind klar unterschiedliche Erwartungshaltungen, wenn ich das in den Lebensläufen sehe. Mhm. Minelli hat folgende Frage eingereicht. Ich habe gehört, dass Umweltaspekte bei der Mandatsgewinnung eine große Rolle spielen. Also nicht nur das Thema Diversity bei der Mandatsgewinnung, sondern eben auch das Thema ESG und Umwelt. Wie adressiert ihr dieses Thema? Ja, also nicht nur bei der Mandatsgewinnung. Also das ist eine Selbstverständlichkeit für uns, also insbesondere für mich. Ich bin in dem Bereich Umweltrecht auch tätig. Mhm. Ich habe einen Schwerpunkt im Bereich Recycling. Recycling von Verpackungen, Gestaltung von Verpackungen, so dass man sie recyceln kann. End of Waste, das heißt, wie werden Abfälle wieder zu Produkten. Das ist mein Spezialgebiet. Insofern ist mir das von großer Wichtigkeit. Thema Mülltrennung im Kleinen im Büro, aber Mandatsgewinnung oder wie wichtig ist das für die Mandanten? Wir haben einen ähm, Chief Sustainable ähm, Council, das ist die Birgit Spießhofer, Die macht das nicht erst seit jüngsten, sondern seit Jahrzehnten, mhm. publiziert auch sehr viel im Bereich Sustainability und Governance. Und man kann da übrigens auch äh, Referendariat machen äh, in dem Team und berichtet bei uns direkt an den äh, Europe CEO, hat also hohe Attention. Wir haben ähm, monatlich ähm, Sustainability Calls mhm. für alle Mitarbeitenden, wo Case Studies vorgestellt werden, neuere Entwicklungen. Es spielt in der Mandatsgewinnung eine zunehmende Rolle. Wir müssen auch darüber berichten in vielen ähm, Pitches. Ja. Mhm. Also das Pitch ist eine Bewerbung, die der Anwalt sozusagen macht, wo er sich vorstellt und sagt, ähm, warum sind wir eigentlich die, die ihr haben wollt. Ja. Und da ist G ein ganz großes Thema. Ja. Danke fürs Einschalten und in der nächsten Episode erfährst du, warum du dir deine Sauklaue abgewöhnen solltest. Bis dann.